Hey und herzlich willkommen zur ersten Folge von Resident Evil 7. Ich kenne das Spiel eigentlich fast gar nicht. Ich habe zwar vor 10 Jahren oder so mal Resident Evil gespielt, aber ich schätze, da hat sich viel geändert. Ich werde versuchen, bis in die nächsten 7 Tage täglich ein Video davon zu bringen. Und jetzt stehen wir direkt rein und hoffen, das leckt nicht. <lacht> normal, die Schwierigkeit kann während das Spiel nicht geändert werden, eine gute Balance zwischen Spannung und Erfolg zu erleben müssen. Einfach für den ein leichtes Spiel so. so, Aber normal. So. Also, wie gesagt, ich starte fast blind in das Game. Ich habe kaum etwas gesehen. Ich weiß nur, dass es ziemlich heftig sein soll. Hey, Baby! Hi. Ich wollte dir nur schnell Hallo und ich liebe dich sagen. Meine oh, gute Nachricht. Ich komme bald nach Hause. Yay! Nice. Oh. Ich kann es gar nicht erwarten, mit diesem Babysitter-Job fertig zu sein. Und wieder zu Hause bei meinem geliebten Mann zu sein. Ich vermisse dich. Oh, ich muss zurück zur Arbeit. Ich liebe dich, Ethan. Ich vermisse dich so sehr. Ich schicke dir tausend so Küsse. Tschüss, Baby. MP4. Yay. Ey, der hat fast die gleiche Webcam wie. Ja, Mann. Ethan. Du hattest recht. Ich hab dich angelogen. Das war falsch, aber... Ich will dir nur eins sagen. Wenn dich dies erreicht... Oli. Such mich nicht. <lacht> okay, Netta. Oh, wir werden sie trotzdem suchen. Ist meine Frau, hier, Ich muss es suchen. Ich muss direkt in die Rolle reinspringen hier. Telefon. Hallo. Hey, hier, äh, uh, ist Oh, hey, alles in Ordnung. Du warst auf einmal ja. verschwunden. Ja, ja, nein, mir geht's gut. Mir geht's gut. Es ist mir. Sie ist nicht tot. Sie lebt, sie, sie, sie ist zurück. Sie wurde gefunden? Wie? Was ist passiert? Ich weiß nicht, tja. Ich, ich weiß nicht wie. Aber sie ist zurück. Wieder zurück. Vielleicht ist es ein Scherz. Sie will, dass ich komme und sie hole. Wo ist sie? Dalvi. Dalvi, Louisiana. Mann, es sind jetzt. Ja so cool Ich weiß, ich weiß. Aber was, wenn sie es ist? Ich muss rausfinden, was passiert ist. Cooles Auto. <lacht> Umsehen, ah, es geht schon los. Holy shit. Ich hab irgendwie Angst und nimm die Neuerung des Tages. Man zieht jetzt meinen Puls. <lacht> Ich hoffe, euch gefällt das. Ich bin gedacht, bei Horror-Spielen kann das schon witzig sein. So, mein Auto, Hier sie lebt, sein. ist die Errungenschaft. So. Ich kann jetzt auf jeden Fall schon mal rumgehen. Irgendwie schaut die Grafik auf dem zweiten Bildschirm so viel anders aus. Das habe ich gerade nachgeschaut. Aber, ich hoffe, die Aufnahme leckt auch nicht. <lacht> Fliegen. Ich bin jetzt schon viel so aufgeregt. Oh, da ist schon direkt das Haus. ich muss sagen... Ach, Spielhinweise, okay. Ähm, wenn ich schon so eine Zufahrt zu meinem Haus hätte, würde ich jetzt eigentlich nicht unbedingt umhin hingehen wollen. Ah. Müssen die Mia finden, meine Frau. Die hat anscheinend irgendeinen Urlaub gemacht oder so. Ich habe das leider nicht ganz verstanden. Weil ich es nicht gehört habe. Aber... So, gehen wir mal rein, oder? Ach so ist zugespät. Ja dann... Warum gleitet? Sieht ja nicht gut. Ja, mein. Dann schauen wir mal da oben, gehst. <lacht> da ist einfach mal... EKW mit Boxen. Nimm ihre Gabe an. Das klingt. <lacht> ich will mich nicht schrecken. Das klingt nicht gut. Aber ich bin schon viel zu nervös. <lacht> da ist wer. Holy shit. Warum warum scheiße ich mich an? Da geht ich nur an eine Das ist ganz normal, oder? Sie ist weg. Oh mein Gott, warum spüre ich das Ich will doch nicht mehr. Oh mein Gott. Krähen sind immer. Wieso? Was ist das überhaupt? Irgendwie erkenne okay, so, ich yeah. das gar nicht. Tja, würde ich das erkennen. Da sind einfach mal Sägeblätter. Hocken. Ja, gut. Ah ja. <lacht> Schreibe mir abfort. So. Achso, lore. Ich weiß gar nicht, was das alles für Control ist. Das ist wir mal kaputt, Rabe. Will ich springen? Ich guess eben nichts anderes Oha, das ist irgendwie... Nicht so was Move ausgeschaut Ist es hier Tasche? Eh? Yep. Ich schätze mal, das ist die erscheint Oder so hat sie ausgeschaut Aha Ich wir da Wir haben jetzt da... Eine E-Mail Lor. Da drauf. Ja. Komm und hol mich! Alles klar 2017. Ja, schönes Foto, der so schaut so nicht aus, aber ist ja mal egal. Und wir haben einen Führerschein. Mit einer seltsamen schwarzen Substanz umzogen. Ich würde mal sagen, schlamm, aber irgendwie steht da jetzt. Man kann den sonst. Wegwerfen, okay. Tja. Ja. Das ist creepy creepy. Ich weiß nicht, ob es wieder mehr sex wie ich, aber das ist ziemlich dunkel. Das ist verdammt dunkel. Wie die Helligkeit. So, ich werde jetzt hat den HDR-Modus ausgeschalten. Jetzt ist die Helligkeit und die komme ein bisschen höher, weil das kann ja nicht halt sein, dass das... Also bei mir war es fast nur schwarz und die Aufnahme ist noch ein bisschen dunkler, kommt mir vor, deshalb... Ja, jetzt geht's weiter. Oh ne, da ist ja komplett schwarz. Oh mein Gott, die Tür geht zu, eh wenigstens eine schon nehmen. Hey, mir ist das schon wieder zu früh? Wieso geht die Tür zu? <lacht> verdammt, verdammt, wir sind eingesperrt! das Türöffnen ist ziemlich, soll ich sagen ziemlich smooth. Oh mein Gott, ja schwierig so. Wir mit dem Türschein mit meiner E-Mail werden wir das nicht schaffen. Tja. Wir haben ein Bild, was sie eigentlich nicht erkennen. Ich kenne noch keinen Schlüssel. Oh mein Gott, ich will nicht reinschauen. hin Mist! Mist! Ich hätte gerade mal sauer gemacht. Ist wenigstens ein schönes Essen drin. Ich habe keine Ahnung was das ist. Ich will es ja gar nicht wissen. Ey der Kühlschrank, oh mein Gott. Ja gut. Ah. Gehen wir mal einfach weiter. Hey, mir ist das ein bisschen zu creepy. Ah, ja. Gehen wir auf oder ja, um? Ich will nicht da. Alles klar. Es ist eine uh, Spannung irgendwie. Ich glaube, die Tür geht nicht auf. Die Tür geht auf. Jetzt noch Piano spüren, damit es noch glücklicher wird. Ja. Der Fernseher ist wenigstens mal. Kennt man Disketten und schon? Da ist ein fucking. irgendwas hat Käfig. Like. Oder ein gefängnismäßiges Ding. Was sind das immer für Geräusche? Oh mein Gott, das kann sie sein und das schaut auch noch nicht geil aus. Ja, mein, das ist ja wirklich Die Lampe ist ein. Oh heilig. Oh, die Foragen ein. Sollte will ich mal schon mal schauen. Ja, Ich will nicht aufgehen. Da blinkt was. Stairs. Keine Wegzune. So. Die Disketter. Verfahrenes Haus. Das können wir irgendwo unten rein tun. Ein Spaß speichern Spiel. Yo, da können wir jetzt speichern? Okay. Ich verstehe, wie viel Prozent wir durchgespült haben. Ich <lacht> hoffe 100. Ja, moin. Schauen wir uns mal die Diskette an. Ich <lacht> bin viel zu aufgeregt. Dabei ist noch gar nichts passiert. Ganz, ganz normal, die Skeletten in einem ganz normalen Häusern. Ja. Der ist Juni. Im Haunted House. Das ist natürlich gut, dass es ein Haunted House ist. ja moin. Was ist <lacht> diesem Typ mehr. Mach mal halblang, Piet. Hey. Hey, ich arbeite nur plan? mit Profis. Apropos. Pass auf, dass der Ton in Ordnung ist. Nicht wieder so wie in Amarillo. Das ist zwei Jahre her, verdammt. Keine Nachvertonung. Keine Nachvertonung, ja. Ich hoffe bei mir anders. Der neue Typ? Von oben ich, ich das nicht. nicht auf. Schon wieder? Sei nur nicht überrascht, wenn wir auswechseln müssen. Ja, das ist das Mal Haus, Name. wo ich bin. Wir machen zuerst einen Rundgang im Inneren. Danach filmen wir das Intro. Genau wie immer also. Nur, sag diesmal den Namen der Sendung, okay? Kein Problem. Heute bei Sur Gators, Ein weiteres wertloses Drecksloch. Zufrieden? Verzückt. <lacht> Jetzt nehmen wir nämlich gerade auf, so quasi. Ich, ich bin der Kameramann, ich hab's gute Ausschnitte, warte. Ich bin mal auf dem Essen. Ich muss das mit Humor nehmen, weil sonst, sonst schreibe ich mich vor den Fliegen da. Laufen wir? Okay, los geht's. Ghost, passt das. Mach mal Platz da. Verschlossen. Oh. Er ist stark. Nach dir? Warum? Sind wir diesmal in der Hölle? Probst du auch mal? Was proben? Mieses Haus, gruselige Geräusche. Puh, spukt es hier? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es spukt, aber... Leck mich. Ich war Chefmoderator. Vertretung, Pete, nicht Chefmoderator. Was sagst du? Nichts. Okay. Worum geht's hier, André? Verlassenes Farmhaus, vermisste Familie, Verbrechen vermutet. Ich geh zu extrem. ich hoffe, mir schreckt nichts, wahr. Wie lange soll der Ort hier schon verlassen sein? Drei Jahre. Herr <kühls> <kühls> <kühls> Clancy, mach davon eine Einstellung. Gibt einen tollen Zwischenschnitt. Also, ein Hinterwäldler und seine Familie werden vermisst. Nicht Hinterwäldler, die Bakers. Jack und Mike. Noch mal aufgemacht, nur diesem Orekakuladen. Sie waren still, nicht rückständig. Viele schlimme Gerüchte über den Sohn Lukas. Offenbar ein schwarzes Schaf. Keine. Ach Mist. Warum habe ich denn meine guten Schuhe angezogen? Ja. Oh Scheiße. Gut, dass ich geimpft bin. Geist im Schuh gesichtet. Obwohl So Hast wie ein Handschauder und das ja. Andrej, was machst du? Andrej? Ey, wo ist er jetzt hin? Ja, Hä, hey, wo ist er Sinn? Wir sind weißt, ja, ja gerade auch hin ungefähr genau da gestanden. Hey, warte mal, ich schau jetzt noch, bevor du wieder laben. Wir, wir geben dir nämlich Sicherheit die, Das letzte Mal, dass ich mit dem Typ arbeite. Ich meine Produzenten kommen und gehen, aber ein Kameramann wie du, Clancy, Du bleibst bei mir! Erst ja, so Kameramann hat nicht einmal die Kamera in der Hand. Sir. Was war das denn? Das klingt nicht gut. Hast du es gehört? Ja. Yeah. <laughs> Die Hand. Oh mein Gott. Andre! Hallo. What's zum Teufel ist der? Andre, wo we'll bist du, Mann? Ich Süden nicht. Da ist ein Kamin? Sag nicht, da geht's eine. Na. Oh mein Gott. Was zur Hölle? So aber da jetzt ein. Soll ein verdammter Witz sein? Als ob er das jetzt angefunden hätte als Profi, wenn es ein Geister hat. Wir finden André und gehen. Ich mein Scheiß auf die Sendung. Ja, als ob man jetzt davon ausgeht, dass er da jetzt da eingegangen ist. Ich würde ihn einfach. Ja hey, moin. Nur da nicht alleine. Oh mein Gott, da oh geht der Leiter. Okay. Du zuerst. Ich zuerst! Oh, nette Einstellung, wie ich die Leiter Nein, ich bin nicht. Also, er ist auf Obi gegangen. Du zuerst. Oh mein Gott, ich will nicht um dran Ja, geht der freiwillig obi. Wieso geht's dir so weit, Obi? Was ist du? Was ist? ist gar nichts. Da ist er! Ähm, um, soll ich zurückgehen? Hallo? Hallo? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Muss ich da hinschauen? Ja, dann gibt's. Oh mein Gott, da ist er noch. Ja, ich glaub. Ich glaube, das sind ziemlich alle drei gestorben, oder zumindest zwei davon. Mann! Ich würde nichts behaupten, aber... Wenn ich jetzt in seiner Position wäre, würde ich nicht sagen, oh Mann, ich würde jetzt so schnell weglaufen, die Disketten mitnehmen nicht einmal, ich würde jetzt auch weglaufen und dass der Polizei sagen und so weiter und so fort und dass da ein ganzes Kommandoteam hergeht, aber na, was mache ich? Ich trug jetzt am besten den Hebel und schaue oder? Ich schau mal, was da passiert. ist. Kann ich wenigstens den Strom anmachen. Da brauche ich halt die Diode oder was das ist. Oder Sicherung. Ähm ich schau mal, ob ich den Hebel drucken kann. Aber eigentlich würden mich viel mehr Sachen interessieren als... Was sind die Eigentümer? Das schon nicht ganz in Ordnung so. Also ja, ja, wahrscheinlich druck jetzt den Hebel. wir jetzt einige. Ich würde da jetzt noch nicht reingehen. Soll ich noch die Diode suchen? Mit Leertaste die kann man dieses Sichtfeld versperren. Alter, hab so Angst irgendwie. Da ist aber nicht die ganze Diode. Hey, ich will nicht da. Ich glaube, wir müssen da durch, ey. Weil, ich will das Haus jetzt nicht noch siebenmal anschauen. Wir werden wohl da einigen müssen. Ich will da echt nicht einigen. Ich weiß nicht, ob man das merkt, aber ich will da wirklich nicht einigen. Hallo. Hi. Wie geht's? Das war sicher nur ein Missverständnis. Oh mein Gott, da wäre er so dumm und geht da oben. Ich. Ich will nicht mehr. Hey, ich tra. Oh ja, moin, jetzt kommen wir aufhören, oder was? Ja! Die ganze Leute ist. Sind... Verdammt! Er liegt einfach unten, oder? Kein Problem. Der hängt da auf jeden Fall nicht. Hey, Cool dass es so Licht gibt. Aha. das Wasser. Wir sind da richtig unerklärlich. Hey, wer geht in das Wasser rein? Wir waschen aus den ganzen Tag da. Der verkürzt sich sicher. Oh mein Gott. Ja. Irgendwas plaschelt da vorne. Ja, ich schaffe nicht auf dem Bildschirm, oder kann nichts passieren? Ja, moin. Hey, das tut mir ein gutes spüre. Ah ja. Wieso muss ich immer die Tür aufmachen, so dass ich nicht sehe, wo sie Da ist das Gefängnis, was wir gesehen haben. Oder... So. Hey, yo. Was ist klar? Mit... Ich weiß nicht genau, was für Spritzen oder was das ist. Ja, hallo. Hi. Wir? Da ist er drinnen. Oh mein Gott, ich bin nicht Ja, Ich kann das nicht mehr nicht aufmachen. Ich weiß natürlich, übersiege ich irgendwas. Übersiege. Hätte ich das schon aufmachen können? Ja, mit dem kann ich es aufmachen, I guess. So, da steht drauf. Turned. dead, dead turned. dead. Sind schon viele Leute, wenn der so viele Leute umgebracht hat? Sucht ihr die Leute? Bringt die daher, her? Legt die und bringt die um? Soll ich das aufschneiden? Ja, schneiden wir es auf. Zack! Hi! Ähm. Mia! Gott sei Dank habe ich dich gefunden. Ich bin's, Ethan. Ethan? Ethan? Sie lebt. Du solltest nicht hier sein. Was, Was meinst du? Du hast mich kontaktiert. Nein, nein, habe ich nicht. Habe ich? Hat dich jemand gesehen? Hat er dich gesehen? Er? Wer ist noch hier? Yeah. Was geht hier vor sich? Daddy kommt. Wir müssen gehen. Daddy. Daddy? Wir müssen gehen. Jetzt! Ähm, um, ich gehe yeah, mal mit. Ähm, wohin gehst du? Sie wirkt ziemlich verwirrt. Wohin führst du mich? Zu einem sicheren Ort. Wirst du mir erzählen, was hier los ist? Süße, du warst drei Jahre weg. Drei Jahre? Drei Jahre? Wirklich schon drei Jahre? Dafür schaut sie noch gut aus. Ja, verhältnismäßig. Um. Was... was ist das hier? Was haben sie dir getan? Nicht jetzt. Wir müssen erst hier raus. Ich glaube, es ist hier lang. Ich weiß, wo es ausgeht, Wir müssen nur die Leiter wieder aufbegehen. Und nicht durch diesen komischen Laborraum. Daddy nämlich. Wir müssen reden, die Nachricht, die du mir geschickt hast. Nicht ich. Das war nicht ich. Aber das hast du. Hab ich nicht. Okay, gut. Erzähl mir nur, was hier los ist. Ich sag dir alles, was ich weiß. Das ist verstörend. Wir müssen hier entlang. <lacht> Mia, weißt du wirklich, wo du hingehst? Die Familie hat mir da Essen durchgereicht. Ich erinnere mich. Komm da durch. Okay. Wohin geht sie? Dort! Dort ist es! Oh mein Gott! Hier das ist es. Das wird der Ausgang sein, gell? Ich kenne diesen Raum. Es gibt noch eine Tür hier. Ich bin mir sicher. Sie ist nicht da. Sie ist weg. Sie ist weg! Okay. Wir werden eine Familie sein. Jetzt, wo du da bist. Es gibt noch eine Tür hier. Ich bin mir sicher. Was macht sie? Ähm. E null null eins. Okay. Was macht sie? Ja. Wir müssen hier raus. Bleib einfach hier, okay? Ich werde mich umschauen. Okay. Wir haben wie beim Bolzenschneider, das ist schon mal gut. Du Gruppe. <Sie> <Sie> Puppe. Mia? Sie ist weg. ja jetzt hat's der Daddy geholt, cool, ne?